Echt yeah, yeah. Extrem, so gebrockt ah, ah, bereits. Durch so jeder Tageszeit hab ich ein Eisenbein Immer vorne mit dabei, wenn die Scheiße knallt. Weißer Eifel live Lifestyle.